Hello. Kurzer Nachtrag zu unserem Tablet von Ubuntu. Ich habe jetzt mal ein Micro HDMI zu normalem HDMI-Adapter besorgt. Ja, also Micro HDMI zu normalem HDMI. Und diesen normalen HDMI äh, habe ich dann an meinen ganz normalen HDMI-fähigen äh, Monitor dran und eine Bluetooth-Tatouille Bluetooth Gut, was passiert, furchtbar aufregend ist, wenn man jetzt das HDMI-Kabel, das normale an einem Micro HDMI-Ding dran macht Das hier eine furchtbar aufregende Sachen. Ähm, wenn ich das mit einer Hand schaffe mit die anderen ich jetzt zum ähm, aufnehmen Dachte, er, ja, ich bin jetzt komplett was anderes Jetzt muss ich das natürlich gescheitert da drin haben Dann wird nämlich quasi das hier zu so einer Art Touchfläche und wenn die Fläche toucht, dann wird der Monitor da oben sichtbar aber ich glaube ich bin jetzt glaube ich, bei dem Bildschirmschoner, genau also ja, also Bildschirmschoner hat er sich gerade eingeschaltet mein Device ist verbunden mit einem externen Display das sieht man jetzt hier sehr schön Use the screen as a touchpad, ja, also hier so drauf ne? Und damit kann ich jetzt zum Beispiel ein Passwort eingeben. Das zeige ich euch aber nicht. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich mache das hier mit der Tastatur. Zuerst mal muss ich mit dem Touchpad die Maus bewegen. Also mit dem Touchpad mit dem Touchpad kann ich jetzt die Maus bewegen. Ja, also hier. Touchpad. Sieht man beides? So. Touchpad wird es dazu. Und kann dann hier so rein. Und mit der... Bluetooth-Tastatur oder aber der nun erscheinenden Tastatur auf dem Touchpad kann ich jetzt mein Ubuntu-Passwort eingeben. Ich mache das dann mal am besten, so dass er das nicht sieht. 1, 2, 3, 4. Das ist furchtbar geheime. Passwort eingegeben. Und kann dann hier jetzt Enter drücken. Enter. Und dann bin ich im sogenannten Desktop-Modus. desktop, -Modus. desktop. Modus, den kann man, ja am liebsten hätte ich jetzt hier drauf rumgetatscht, aber ich muss ja jetzt da drauf rumtatschen, ich muss jetzt hier drauf rumtatschen, damit da was passiert, ja. Ich muss hier drauf rumtatschen, damit auf meinem Bildschirm sich die Maus bewegt, das ist klar. Und deshalb äh, gehe ich jetzt da mal so hoch, da so hoch, sieht man das. Und äh, man sieht, ich bin da im Desktop-Modus. Den kann man auch so einschalten, auch ohne externen Monitor und eine externe Tastatur. Und hier oben hat es dann auch noch, unter anderem, wenn ich das jetzt alles parallel kann, ich muss hier noch durch die Kamera schielen, hat sie unter anderem noch, äh, ja, was ist, wenn man weiterklicken will? Doppelklicken und schieben. Doppelklicken ist so wie klicken, festhalten. Es gibt dann auch noch, doppelklicken, festhalten, es gibt hier noch Bluetooth. bluetooth ja, war jetzt wichtig für Einstellung der Bluetooth-Tastatur halt. Ja, die Bluetooth-Tastatur, die sollte jetzt natürlich damit drin. Und darin ist jetzt verbunden das Bluetooth-Keyboard. Ne? Und man sieht, ich bin jetzt Bluetooth-mäßig ubuntu verblät wie kommt man jetzt hier wieder raus ich drücke jetzt mal auf der Taste zu escape ist blöd ich drücke jetzt mal die windows-taste und dann erscheint das was bei der windows-taste normalerweise immer kommt So und dann könnte ich jetzt da was machen oder ich könnte drücken alt und tab ja alt und tab um zu browsen achtung ich drücke alt tab und sehe dann, aha, ich drücke nochmal, Tapp, und sehe dann, was ich zuletzt gemacht habe. Und da kann ich dann durchtappen mich. Ne? So, wunderbar, funktioniert. Äh, Desktop-Modus von Ubuntu. Jetzt probiere ich gerade mal, die Kamera mit links zu halten. Dann kann ich nämlich mit rechts auf dem Tablet rumwischen. Hier rumwischen, damit ich die Maus bewegen kann. Ähm, Doppelklick ist Quasi maximieren geht ja wunderbar und äh, wie gesagt, ich muss hier immer unten drauf rumwischen damit sich oben was tut und ich könnte jetzt hier was eingeben oder auf der Tastatur ja, so jetzt schauen wir mal ähm, ähm, oder ich drücke einfach mal Play, das ist doch ganz nett, dann sieht man nämlich auch dass äh, Play auch geht. Machen Play. So. Wahrscheinlich gleich ich jetzt Copyright-Problem. egal. Äh, mit den Lautstärketasten auf der normalen Bluetooth-Tastatur kann ich die Speakers leiser oder lauter stillen. Das machen wir ganz schnell mal wieder aus. So, und jetzt wieder die Windows-Taste auf dem Bluetooth-Dingen. Wunderbar. Dann sehe ich wieder was. Gehen wir jetzt mal auf... Auf 8, das finde ich nämlich geil. Also, Windows-Taste in Kombination mit 8 ist äh, dann so ein geisteskrankes Spiel. <lacht> das finde ich richtig gut, ne? weil es halt geisteskrank ist. Äh, cut the Rope schneidet äh, den Faden ab, so ungefähr. Ne? Dabei ist die Maus kein Faden. Hier sind wir jetzt im Desktop-Modus, also muss ich hier, hier ähm, mit der Maus spielen. Normalerweise ist das besser zu spielen als äh, Tablet-Modus. Also wie kämen wir da wieder raus aus der Nummer? Ich müsste eigentlich mit der Windows-Taste, Windows-Taste erstmal ins Systemmenü wieder kommen. Das wäre dann hier in dem Fall die 3. So und vom Systemmenü aus müsste ich dann müsste ich dann mich ähm, hier oben hin bewegen und müsste dann auf System und den Desktop-Modus ausschalten. Ja, Desktop-Modus ausschalten. Dann wird das nämlich besser. Also, Desktop-Modus ist auch aus. Und jetzt äh, ziehe ich das mal hier raus. Jetzt habe ich den wieder zu einem normalen Tablet gemacht. So, ja. Und jetzt kann ich hier... Browsen. Da war ich auf YouTube und das ist Cutsurum. Das ist richtig gut. Pappkiste. Äh, meinetwegen Level 1. Pappkiste 1. Kann ich nur empfehlen, weil das ist ein so hirnrissiges Spielchen. Das ist schon wieder gut ist und gut ist. Ich hoffe, ihr Gordon zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. jetzt können wir die Lautstärke natürlich wieder höher stellen, jetzt ist natürlich äh, nichts mehr mit äh, Copyright-Volume höher drehen. Und äh, darüber, dahin, hervorragend, Leute. Idee. Und durch Browsing und Ende, und Ende, und Ende, Gelände, und tschüss.